Die Wall of fame Wand. Da hat jedes Kind aus unserer Klasse ein kleines Briefkästchen. Und da stehen unsere Namen da. Und wenn man zum Beispiel jetzt jemand ein Kompliment schreiben möchte, Schrieb mir auf den Zettel ein Kompliment und dann kann man das da. Ich habe das Briefkästchen und dann kann der das, wo das gesagt hat, da Ich hab viele Komplimente gesagt. Du bist eine beste Freundin, weil du lustig bist oder weil du einfach hilfsbereit bist. Und ich habe nicht nur mit meinen besten Freunden und Freundinnen geschrieben, sondern mit denen, die jetzt nicht jeden Tag spielen. Nur, dass sie halt merken, ja, ich bin halt auf sie da. Ich habe halt gemerkt, wenn ich zum Beispiel geschrieben habe, du bist lustig, du kannst wieder so machen. Denn ich ja wieder so lustig. Und bei mir, wenn sie geschrieben haben, du bist schnell im Rennen oder du bist... Ausdauern und Geheimnisse bewahren, habe ich gemerkt, ich kann Geheimnisse du bewahren und ich kann mich davor bewahren, sondern auch meine Geheimnisse. Ich habe gelernt, dass ich nicht nur von der schlechten Seite von mir im Lernen soll sondern auch von der Gott, was ich gut kann. Ich kann gut erinnern. Ich kann gut ähm, Witz erzählen. bin hilfsbereit. Und andere sagen, ähm, ich kann Geheimnisse bewahren. Ich mag nach über Stärken ABC Da hat jedes Kind aus unserer Klasse so einen Zettel gezeigt, wo für jeden Buchstabe ein ähm, Erzähler war. Zum Beispiel ist in der Maxi. Dann haben wir je, bei jedem Kind eine Minute erzielt und im in unserem heftig Stärkennusschuss, oder so zum Beispiel bei A, haben wir dann ausdauernd oder so hergeschrieben. Ja, bei manchen ist jetzt nicht immer gleich was eingefallen, aber wenn man dann über den nachdenkt hat, was kann er denn gut und wieso ist er so mein Freund oder so, dann ist ihm gleich was eingefallen. Mir hat es gefallen, über andere nachzudenken und es war auch für mich cool, wo ich meinen eigenen Zettel gesehen habe, wo ich gemerkt habe, was soll ich für Stärken, was sagen andere Stärken in mir. Ich habe noch über andere Stärken im ABC erfahren, weil da hat halt jedes Kind Manchmal zwei oder drei dazu geschrieben, BA, ausdauernd oder andere Sachen, nicht nur E's. Ich habe einen Tipp, wenn man zum Beispiel jetzt nicht so weiß, was man für Stärken hat, dann sieht man andere fragen, was kann ich gut, was kann ich verstärken? wenn es denn derjenige sieht, durch das als Stärke, dass man es halt so glaubt, was nicht sagt. Wenn man zum Beispiel sagt, du bist ausdauernd, nicht, dass man dem glaubt, nein, ich bin jetzt nicht ausdauernd, sondern dass man glaubt, ich bin ausdauernd.